Schwarzen on top by a mile. The next team, the score takes it all. Also ich bin Louis Keller, mein Ingame Name ist Schwarzen. Schwarzen gewinnt das Spiel, wie geil! Er gewinnt einfach das Smash. Let's go! So, ich bin Lars Meier. Hi, ich bin Dean, wieder Broadcaster für Big und Spiele Broadcaster für Big. Professioneller E-Sport Spieler von Clash Royale für Big.